zusammen. Menschen mit und ohne Rollstuhl, Menschen mit und ohne Behinderung. Und wir demonstrieren hier am Bahnhof Frankfurt West für Barrierefreiheit. Da dieser Bahnhof nicht barrierefrei ist, kommen wir mit unseren Rollstühlen nicht auf die Gleise drauf. Deswegen haben wir sozusagen unseren eigenen Flaschenzug mitgebracht, unseren eigenen Aufzug. Nein, es geht mit dieser Darum uns aufmerksam zu machen. Wir wollen nicht zu Hause bleiben, wir wollen Teilhabe, wir wollen Inklusion, wir wollen keine Fahrgäste dritter Klasse sein. Wir wollen genauso spontan mitfahren können wie alle anderen Menschen und das würde alle zugutekommen, auch Menschen zum Beispiel mit schweren Koffern oder mit, äh, ja, mit Kinderwagen zum Beispiel. Deswegen hängen wir hier an der Fassade, selbstbestimmt und solange wir das für nötig halten. Mein Vorschlag wäre, bis die Bahn aufzubauen.